Ja, Blumen für Koblenz hat uns gerade Palmi gerettet. Oh nein, das Schild ist so traurig. Oh Mann, ich möchte es. Das... Och, das arme Schild, ey. Schön diese Lahn. Jetzt komm halt mit. Los! Komm, wir schwimmen in die Richtung. Die Kopro wieder. Ich habe die SD-Karte wieder. Es ist einfach unglaublich, es ist einfach wirklich einfach nur unglaublich, komplett unglaublich. 36 Grad und es wird noch heißer, es ist 9.30 Uhr, wir sollten den Beat auf keinen Fall heute leiser machen. Wir sind schon auf Achse, verlassen gerade den Campingplatz Moselbogen in Koblenz, oder zumindest Stadtteil von Koblenz. Heute wird wirklich Hitzeschlacht, deswegen versuche ich jetzt bis ungefähr 12 Uhr die äh, Kilometer, die wir für heute geplant haben, ähm, abzureißen, weil ab dann ist wirklich einfach tödliche Hitze und habe ich gar keine Lust zu. Ähm, ich habe jetzt heute Morgen mal per Handwäsche meine ganze Kleidung, die gestern im Rhein war, äh, gewaschen, weil das hat wirklich nicht sehr viel geholfen. Also schön sauber wurde die nicht, sondern schön stinkend. So sieht es übrigens hier aus. Also wirklich der Campingplatz, auch gerade die Umgebung des Campingplatz sehr schön. Campingplatz selber ist halt sehr groß, dennoch war es sehr ruhig. Ähm, aber es sind halt, keine Ahnung, das ist eine Riesenfläche und da sind, ist natürlich viel Trubel. Ich konnte sowieso heute nicht lange schlafen, weil mir einfach die Sonne da aus dem Zelt gekitzelt hat, obwohl ich keine Plane drauf hatte. Naja, heute geht es dann äh, die Lahn oder die La herunter. Ich muss auch jetzt mal meinen Navi einschalten. Jetzt erstmal Kilometer reißen, solange die Bluthitze noch erträglich ist. Und dann mal gucken, dass wir irgendwo möglichst im Wald unterkommen heute. Da werde ich dann gleich mal gucken. für Koblenz, hat uns gerade Palmi gerettet. Also erstmal die Idee, die ich gestern hatte, da Algen drauf zu werfen, war gar nicht doof, ne? Feuchtigkeit und so. So, jetzt haben wir das so, das heißt, das Wasser kann jetzt hier nicht mehr so mein ganzes Zeug dreckig machen, bleibt ein bisschen drin, Palme steht aber nicht im Wasser und wir haben einen kleinen, ja, fall nicht raus Schutz. perfekte Blumenerde, der Topf ist ein bisschen kleiner. Die waren übrigens so freundlich, dass sie auch keinen Euro dafür haben wollen. Ich habe dann ein bisschen was in eine Kaffeekasse geschmissen. Schön, haben wir Palmi gerettet. Da wäre ein Supermarkt. Ich habe aber jetzt noch keine Lust. Außerdem ist es zu heiß. Ich muss das T-Shirt ausziehen. Der Rhein, da ist er wieder. Den fahren wir jetzt, glaube ich, nur ein ganz kleines Stück entlang, wenn überhaupt. Ja doch, wir fahren, glaube ich, jetzt ein ganz kleines Stück noch bis Süden und folgen dann der Lahn oder La. Ich glaube Lahn heißt sie. Oh nein, das Schild ist so traurig. Oh Mann, ich möchte es. Och, das arme Schild. Ey, es ist komplett traurig. Oh nein. Links auf rhein Ich hoffe, ich muss da heute nicht auch reinspringen, um mich abzukühlen, weil. Die Stinkerei kriegst du ja kaum raus aus den Klamotten. Das ist wirklich nicht so schön. Die Einheimischen haben auch alle gesagt, wie du badest da drinne. Das ist so wahnsinnig. Schön ist, dass diese Rheinseite, ich nenne sie die morgens gute Rheinseite, jetzt im Schatten ist. Das heißt, wir können unser Transportiertier rausschmeißen. Möge es laufen, möge es sich freuen. Das gefällt mir auf jeden Fall jetzt gerade hier. Schön schattig, schön kühl. Das wird aber heute nicht so bleiben. Aber schön, jetzt erstmal ein paar Kilometer unter äh, lebensfreundlichen Bedingungen zu machen. Äh, ich habe einen Hund verloren. Äh, uh, ich bin fast in den Reihen gefallen. Also ne? reingefallen. Oh, da ist ja ein Hund. Der sieht aus wie meiner. Ja, der läuft wie meiner. Bahne hier. Was ist Was Und hier bleiben. Moment. Und lauf. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, Schön diese Lahn, mal ein bisschen Abwechslung zum Deich äh, rein, Deich. ein oh. bisschen Abwechslung zum Rhein. Schöner Umweg. Ach, Schatten, danke, kann jetzt gerne so bleiben. Oh, Bodenwelle, oh, oh. hey das ist geil hier, das hält, das hält, die Erde bleibt drin. <lacht> kanu -Verleih. Boah, Kanu mit Hund? <lacht> Weiß ich noch nicht. Ja, eine geile Idee, ne? Oder eine schlechte Idee halt, eins von beiden. So. Hey, Entschuldigung, macht das Spaß? Soll ich das auch machen? Macht das dem Hund Spaß? Wir waren jetzt gerade mal ein bisschen an der kleinen Badestelle baden. Ah, irgendwas stimmt aber hier nicht mit der Stromunterstützung. Hallo? Fahrrad? Was ist los? Ist nix? Ja, da waren wir auf jeden Fall gerade baden. Das war schön. Und, richtig cool war, ich habe Denise kennengelernt. Denise arbeitet hier in dem Ort auf dem Campingplatz. Es ist zwar 12.30 Uhr, aber es wird heute fürchterlich heiß. Und verabredet bin ich auch erst morgen. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, ob ich auf genau diesem Campingplatz äh, einen Platz kriege und dann den Rest des Tages wahrscheinlich da drin äh, verbringen. Und, ich habe ja eben gesagt, Kanu oder Sap oder so, die haben sap Subverleih mit Hund. Das werden wir heute mal ausprobieren. Da ist der Campingplatz auch schon. Sehr schön. Ja, da gucke ich doch mal. Ja, super. Mega. Der äh, Tipp von Denise war richtig gut. Der Campingplatz gefällt mir richtig gut. Und das Schönste ist, die Lage gefällt mir auch richtig gut. Da kann man halt wirklich gut drinnen baden. Und wer das auch gleich machen muss, der da gar keine Lust drauf hat, das ist der da. Aber als erstes gibt es äh, eine kleine Abkühlung für mich. Und dann werde ich den Hund damit reinziehen. Der aber Hund, der kann nicht schwimmen. Also er glaubt zumindest, er könnte nicht schwimmen. Natürlich kann er schwimmen, jeder Hund kann schwimmen. Und ab morgen weiß er, dass er schwimmen kann. Wasserscheuen Hund in Wasser zu bekommen, begebe man sich zunächst an eine beliebige Wasserstelle. Dann nehme man eine handelsübliche Leine, die ist auf der einen Seite am Hund befestigt. Dann nimmt man diesen Hund, hier man nimmt diesen Hund, sucht sich einen geeigneten Zugang wie diesen hier. Durch die ordnungsgemäße Anbringung des Hundes am anderen Ende der Leine hat er eigentlich gar nicht so viele Optionen als mitzukommen. Jetzt komm halt mit. Los, du bist nämlich der große Schwimmhund. Ja, da musst du schon schwimmen, ne? Jetzt kannst du wieder stehen. Ja, gut machst du das. Komm, wir schwimmen in die Richtung. Puh, das war knapp. Also, folgendes. Ich habe ja diese GoPro, mit der ich zum Beispiel jetzt gerade dieses Video aufnehme. Und die habe ich vorhin benutzt, um hier ein bisschen schwimmen zu gehen. Der Hund geht übrigens freiwillig rein, der Wahnsinn. Und habe dabei meine tolle Kopfbefestigung benutzt. Und man sollte sie auf gar keinen Fall Befestigung nennen. Denn in dem Moment, wo ich ins Wasser eingetaucht bin, ist die Kamera leider von meinem Kopf verschwunden. Und ja, da unten auf Grund gegangen. Und zwar ungefähr da, wo die geendet sind, noch so zwei, drei Meter hinter. Und da wird das richtig tief. So, ich glaube, fünf, sechs Meter tief. Ich habe es erstmal mit Tauchen versucht, die da rauszukriegen. Das hat nicht funktioniert. Das hat aber alle Kraft gekostet, die man jemals hatte. Es ist ja gar nicht so schlimm. Wenn so eine GoPro weg ist, kauft man sich zur Not eine neue. Da kostet das halt Geld. Ist ärgerlich, aber keine Katastrophe. Aber tatsächlich, ich habe halt auch die letzten ungefähr vier Tage... SD-Karte nicht geleert. Da war halt alles drauf der letzten vier Tage und es war halt alles weg. Ja, da kam jemand, der hat gesagt, du, ich habe einen Enterhaken. Hatte mir dann ein Seil dran gemacht und mich da reingeklettert, da so. Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Video davon. Ja, und dann habe ich mich da, wo ich gerade noch stehen kann, hingestellt und das Ding rausgeworfen. 30 mal, 40 mal, 50 mal, immer ganz langsam über den Grund. Und dann sagt der, der mir den gegeben hat, sagt mir, du, das sieht hier aus, als wäre hier keine Strömung, aber die Strömung ist unter Wasser. Also, schmeißt das Ding mal drei, vier, fünf Meter weiter in diese Richtung, Richtung Strömung. Das habe ich gemacht. Ein einziges Mal. Ein wirklich einziges Mal. Und ganz, ganz langsam habe ich die Leine wieder über den Grund gezogen mit dem Enterhaken. Ihr könnt euch denken, ne, weil ich filme ja gerade damit. Ich habe die GoPro wieder, ich habe die SD-Karte wieder und es ist einfach unglaublich, es ist einfach wirklich einfach nur unglaublich, komplett unglaublich. Ja, sie ist wieder da, ich werde jetzt jeden Tag Datensicherung betreiben und bevor ich irgendeine risky Scheiße mit der GoPro auf dem Kopf oder sonst wie mache, irgendwas neu probiere, haue ich eine andere SD-Karte rein, weil wenn die GoPro weg ist, okay, das ist echt blöd, aber wenn die Speicherkarte der letzten Woche oder so weg ist, dann muss ich weinen, dann muss ich wirklich weinen. Ich gehe da jetzt noch mal rein. Es ist gerade schon wieder fürchterlich warm. Da gab es übrigens gerade richtig gute... wo? Oh, da? Da hinten irgendwo ist das äh, Restaurant. Da gab es richtig tolle äh, Spare Ribs von der lieben Denise, die ich hier heute kennengelernt habe. Die arbeitet da ja. Richtig lecker. Ich denke, damit war es dann für heute. Ich werde vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen versuchen versuche mich ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Ihr denkt bitte an die Geschichte mit dem Like-Button. Da haben drei Sachen. Like-Button noch was. Abonnieren. Ich komme drauf. Ah, die Glocke. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn hier die Post abgeht. Ne? So, bis dann.